Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Play Destiny 2 mit Exceleron. Letzte Folge haben wir unseren nächsten Fokus gekriegt ähm So jetzt würde ich gerne mal, ach ich kann die Super noch gar nicht einsetzen Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein paar Runden drehen. Aber die Kanone kann ich werfen. Mal schauen, was die so macht. Mischt. Töte ich mit einem Nahkampfangriff, dann werde ich unsichtbar Für ganz kurze Zeit Das ist ja schon mal so schön Ah, da ist ein Weltboss, das ist schon mal schön. Der Boss ist wahrscheinlich abgehauen. Das heißt, hier darf ich jetzt nichts so suchen. Aber hier ist er. und eine Beutekiste. So, jetzt geht er oben noch weg, den da weg. Den da weg. Na, hier gibt es was zu entdecken. Das Event startet in der Minute 36. Dann gehen wir immer noch weiter. So. auch schon mal mehr Gegner hier. Wir haben immer noch eine Minute. Dann würde ich sagen, gucken wir nach da oben rein. Oh, die Granate ist einfach eine große Falle So, wir sammeln hier auch weitere Tokens, die kann man gibt quasi in jedem Bereich Tokens die entsprechend dazu angepasst sind Meine Vermutung ist übrigens, dass es äh, kack egal ist, äh, welches Level man hat, die Gegner werden einfach immer entsprechend stärker. Weil egal wie stark meine Ausrüstung wird, ich werde nicht wirklich besser. Dafür startet es hier das nächste Event. ist mal wieder ein Extraktionsevent, wie ich vermute. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Ja, ein Glimmerbohrer-Event. Dann kämpfen wir mal wieder gegen Glimmerbohrer. kommen die ersten Gegner? Ein Glimmerbergbau Erledige sie ein bisschen schnellfeuer mehr so da ist das Gerät ist erledigt Den Boss muss jetzt noch so ein bisschen erledigen eingezielter Hieb Sache erledigt jetzt so, dann schauen wir mal wo sie weitergehen hier ist jetzt nicht so die große Auswahl um ehrlich zu sein wenn sie hier nicht hingehen, oh ein Dämmerstück mal und sie geht davor Ruhig mal einen Raketenwerfer drauf. So, schöne Granate. Die die auch alle Gegner in der Gegend töten. Weiter geht's. springt oh, spring raus, spring raus. Soll ich alles gewesen wenn ein Gegner? Oh, da habe ich mich gerade getötet. Ups. schon wieder getötet wieso sagt mir keiner dass der gegner kommt Mein Neue Gegner. Neues ja, Glück. sondern nicht schwer. Mensch, aber ihr müsst doch etwas davon behalten, verstanden. So, jetzt liegen hier Dinge rum, die können wir wieder einsammeln. Aber ich muss sagen, noch hat mich mein super-duper-Skill nicht so überzeugt. Dafür sehe ich hier hinten eine Kiste. Da gibt man wieder einen Kram. ETZ-Token, e so heißt das. Fahrener Ritter 1.0 gefunden, sehr schön. So, jetzt zeige ich euch noch kurz, was man mit den Tokens machen kann. Ähm, auf den Naturen haben wir die Ansprechpartnerin. Hier ist es der from Kane. Den spricht man an, und dann kann man sich den Ruf erhöhen. Und wenn der Ruf dann komplett ist, also voll ist, kriegt man wieder was. Ähm, anfangs geht es schneller, so ein bisschen wie leveln je häufiger man es macht, umso schneller geht es, äh, umso länger dauert es gut was ich aber wohl noch gekriegt habe, ist neue Waffen ein stärkeres Scout gewehr das ist sehr schön Impulsgewehre mag ich eigentlich nicht, so, wir nehmen es trotzdem mal hier habe ich nichts neues, hier nicht 230 auch nichts neues, nichts neues und ein paar neue Schuhe und angeblich kann ich den Schattenschuss jetzt mehrmals schnell hintereinander abfeuern ähm war da da gab es jetzt, blinkte das hier unten noch Habe ich da was neues hier jetzt ein neues Design bisschen lila und ein Engram ähm Bring es zu Test zurück, das heißt, ich gehe damit zum Farm, zum Shop und lasse mir dafür irgendwie solche Dinge hergeben, mit denen ich dann äh, arbeiten kann. Genau, also mit denen ich dann neue Sachen kriege. So, jetzt testen wir mal das Scout-Gewehr. Okay, das, äh, nicht das Scout-Gewehr, das Impulsgewehr. Es wurde eher sowas wie eine Schrotflinte Und das Scout wäre eine meiner Lieblingswaffensorten. Ich bin einfach gerne ein Scharfschütze. Hier gibt es noch was zum Einsammeln. Ein neuer Helm. Da waren ein paar Gegner, da ist noch ein Gegner. Zack. zack hat er mir einfach den Kegel geklaut. Sind hier oben noch? Nein, alles getötet. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das heute. Oder wir probieren noch mal die Super aus. Macht irgendwie gar nichts mit ihm. Ich dachte, sie könnte wenigstens Schaden machen. Tut sie nicht. Gut, dann werde ich wohl wieder wechseln auf die andere Suppe. Der Revolver gefällt mir dann doch besser. Da habe ich den Weg des Scharfschützen gewählt. Was hier los ist. Eigentlich war das hier noch nie so anstrengend. Sieht so aus, als ob die Gegend wirklich mit mir mitlevelt. Andererseits, gut, zum so Kopfschuss tötet inzwischen doch auch, wenn ich denn auch mal treffe. Außer bei gehen. Schuss ist nicht sonderlich viel im Magazin. Gerade. Zack. Scoutgewehre schießen zwar langsamer, machen dafür aber pro Schuss wesentlich mehr Schaden. Und das ist mir quasi lieber. War es das für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Destiny 2 mit Excelleron. Solltet ihr Fragen haben, Anregungen, Wünsche, wie gesagt, bitte immer gerne in die Kommentare. Äh, die Gegner die sehen jetzt irgendwie anders aus inzwischen. Die leuchten mehr. Gut. Ähm... Ich, würde mich, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich antworte schnellstmöglich auf jeden Kommentar. Und sollte einer von euch Lust haben, mit mir zu spielen, gerne melden. Bisher habe ich keine feste Truppe, mit der ich spiele. Sondern äh, spiele einfach noch vor mich hin. Auf Wiedersehen.